Hallo alle zusammen. In diesem Video werde ich zeigen, wie das BIOS mit Firmware von dritten wird vertrachtet wird, warum es möglicherweise erforderlich ist, wo die entsprechende Firmware herunterladen werden muss und was zu tun, wenn für ihr Motorboard keine geeignete Wirkware vorhanden ist. Vor einigen Jahren füllte eine große Anzahl Gebrauchter intel Service Prozessoren, die chinesischen Handelflächen und schließlich andere Handelflächen. Nach Ablauf der zu gewissen Zeit wurden diese Chips aus Rechenzentren abgeschrieben und von unternehmungslustigen Chinesen für einen sehr geringen Betrag ausgekauft. Wie sich herausgestellt ist der Home-Socket 775 fast identisch mit dem Server 771. Der Unterschied besteht in zwei Kontakten, die leicht auszutauschen sind. Neuere Modelle für 1366 und 1155 Socket können auch für Heim-Motorboards verwendet werden. Daher sind gebrauchte service populär geworden. Für diese Zwecke benötigen Sie möglicherweise Firmware von Drittanbietern und um den benötigten Prozessor zum bios code hinzuzufügen. So vertrachten Sie das BIOS. Detaillierte Einweisungen zur Vertrachtung des BIOS mit Standardfirmware finden Sie bereits in unserem Kanal. Einen Link zum Video finden Sie in der Beschreibung.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 die Sie vornehmen, erfolgt auf Ihre Verantwortung. Wenn ein Fehler auftritt, wird das Motorboard möglicherweise unbrauchbar und kann nicht wiederhergestellt werden. Die Dateigröße der ursprünglichen Firmware und der geänderten Version muss bis zu einem Byte übereinstimmen. Wenn Sie dieses Video ansehen, haben Sie wahrscheinlich bereits einen Prozessor für Ihr Motorboard ausgewählt. Und ich werde nicht über Kompatibilität und die Unterstützung von Chipsätzen sprechen. Also setzen wir den Firmware-Prozess fort. Für die Firmware benötigen Sie eine modifizierte bios die Ihrem Motorboard-Modell entspricht. Sie finden die Firmware im Internet. In der Beschreibung werde ich mehrere Quellen hinterlassen, in denen Sie nach Ihrem konkreten Modell suchen können. Wir suchen also nach Firmware. Hier müssen Sie vorsichtig sein und die Firmware genau nach dem Modell Ihres Motorboards bis zur letzten Ziffer und der letzten Buchstaben auswählen, da unangemessene Firmware ihren Board schaden kann. Wenn Sie die Firmware herunterladen, erhalten Sie ein Archiv mit Dateien. Packen Sie das Archiv aus. Darüber hinaus gibt es mehrere Firmware-Optionen, normgerecht über das integrierte Update-Modul im BIOS selbst, nicht auf allen Platinen verfügbar. Kopieren Sie dazu die Firmware-Dateien auf das USB-Flash-Laufwerk. Aber zuerst müssen Sie es in FAT 32 formatieren. Starten Sie von einem Flash-Laufwerk, suchen Sie den Menüpunkt in BIOS und starten Sie die Installation. Die zweite Methode verwendet ein bootfertiges USB-Flash-Laufwerk mit MC-DOS und die dritte Methode ein proprietäres Motorboard-Dienstprogramm. Am sichersten sind die ersten beiden Methoden. In einigen Fällen können Sie die Firmware-Dateien einfach aus das USB-Flash-Laufwerk kopieren und den PC neu starten. Drücken Sie beim Boten F12 oder eine andere geeignete Taste, um den Start auszuwählen. Wenn es nicht möglich war, auf diese Weise vom USB-Flash-Laufwerk zu boten, müssen Sie ein botfähiges USB-Flash-Laufwerk unter DOS erstellen. Dazu verwenden wir das bekannte Rufus-Programm. Wir stecken den USB-Stick in den Computer ein, wählen die MBR-Partition und das FAT32-Dateisystem aus und wählen unter Free-DOS aus. Klicken Sie auf Start. Danach wird das Flashlaufwerk laufwerk zu DOS formatiert. Sie sehen eine Warnung, dass alle darauf enthaltenen Daten gelöscht werden. Kopieren Sie auf dem formatierenden USB-Flash-Laufwerk das Flash-Treiberprogramm, zum Beispiel Afudos und die Firmware der Zeit. ist ein Programm zur Verdrachtung des Motorboard-Bios mit AMI-Bios. Wir starten den PK neu, setzen das BIOS zurück, schließen unser Flaschlaufwerk an und drücken Alt plus F8, um das zu starten. In der Eingabeaufforderung schreiben wir zuerst den Namen unseres Firmwareprogramms und nach einem Leerzeichen den Namen des BIOS-Datei mit der ROM-Erweiterung. Drücken Sie die Eingabetaste und erneut die Eingabetaste um fortzufahren. Wir warten auf das Ende der Firmware. Das ist alles. BIOS ist vertrachtet, laden Sie den PC und überprüfen Sie die Arbeit. Und mit Hilfe des kaputten Programms sehen wir, ob unser Prozess das System sieht. Damit ist der Firmware-Prozess beendet. Was tun, wenn die geänderte Firmware nicht gefunden werden konnte? Die Firmware kann selbstständig geändert werden. Wenn alles dritt gemacht wurde, ist diese Methode noch sicherer als die Installation der fertigen. Da Sie auf jeden Fall die Originalfirtuare von der Website der Hersteller des Motorboards herunterladen, garantiert dies die Verfügbarkeit der neuesten Version und das Fällen von Fällen. Wenn Sie die fertige Version von Ressourcen von Drittanbietern herunterladen, erhalten Sie möglicherweise eine fehlerhafte Version und zerstören das BIOS. Also gehen wir auf die Website der Herstellers unseres Motorboards und suchen hier unsere Firmware anhand der Nummer auf der Platine. Laden Sie die neueste Version herunter. Wenn Sie das neueste BIOS auf Ihrem Computer haben, können Sie zunächst die Verfügbarkeit von Prozessor Mikrocodes beurteilen. Erstellen Sie mit dem Dienstprogramm Universal BIOS Backup Toolkit eine BIOS-Sicherung. Führen Sie dazu das Programm aus und klicken Sie auf Read. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, und klicken Sie auf OK und dann auf Backup. Geben Sie den Pfad zum Speichern der Datei an und klicken Sie auf Speichern. Verwenden Sie das. Ami BFC-Programm, um den Inhalt der resultierenden ROM-Datei anzuzeigen. Registerkarte BIOS, Futures, Mikrocode ID Für die Änderung benötigen wir zusätzlich zur neuesten BIOS-Version noch das Programm MM-Tool und die Mikrocodes, die wir hinzufügen müssen. Wir entpacken das Archiv mit Mikrocodes und belassen aus den Dateien mit der Erweiterung. In nur die Dateien, deren Anfang mit der Pult Ihres Computers übereinstimmt. Sie können dieses Pult auf der Registerkarte IDA64 Computer über Achtung, Pult-Version sehen. Wenn Sie den Code nicht kennen, führen Sie die Firmware für alles durch. Weil Ihr BIOS im Excel-Format ist, zuerst müssen Sie es mit dem 77 zip archiver einpacken. Suchen Sie dann eine Datei, die mit bin, ROM oder möglicherweise etwas anderem wie einer Zeile endet. Wenn Sie eine BIOS-Firmware LGA 775 erstellen, hat diese normalerweise eine Größe von ca. 1021 KB. Suchen Sie daher noch eine Datei dieser Größe. Sie können auch versuchen, die Datei im MM-Tool zu öffnen. Wenn dies nicht die richtige Datei ist, werden Sie von MMTool informiert. Starten Sie MMTool, drücken Sie die learn taste und laden Sie das neueste BIOS für die Platine in das Programm. Wenn Sie über das neueste BIOS verfügen, können Sie mit dem SicherungsBIOS-Dienstprogramm ein Backup erstellen und bearbeiten. Der nächste Schritt ist das Laden der Xeon-Mikrocodes in das BIOS des Motorboards. Starten die MC-Extraktor und prüfen Sie, welche Mikrocodes bereits installiert sind und welche nicht mehr funktionieren. Laden Sie die neuesten Mikrocodes herunter, die müssen in den mc Extractor ordner gehen. Dort sollte nach der Analyse das Internetverzeichnis angezeigt werden. Sie müssen alle alten Mikrocodes löschen, die mit Nein markiert sind, und an ihrer Stelle neue kopieren. Fügen Sie jetzt hier Unterstützung hinzu. Hier müssen Sie je nach Prozessor die entsprechenden Mikrokodes auswählen. In meinem Fall heißt die Datei wie folgt. Dabei ist der folgende Name, die der Xeon e 54 XX-Prozessoren und Platz 44 die RGA 771-Plattform. Kopieren Sie die Dateien in der Ordner. Löschen Sie im mm -Tool programm alle alten Mikrokodes, delete äh, Page Data und ersetzen Sie sich durch den neuen Mikrokode in Sie äh, Data. Vergessen Sie nicht, nach jedem Vorgang auf Apple zu klicken. Fügen Sie einen Procode für Xeon hinzu. Jetzt bleibt nur noch der BIOS zu verdrachten, aber ich habe bereits gesagt, wie das geht. Nach der Verdrachtung des geänderten BIOS sollte der Computer den Prozessor sehen. In einigen Fällen wird das Motorboard nur vom Programmiergerät verdrachtet. Das Programmiergerät wird für BIOS benötigt, mit denen Sie zusätzlich Timing bearbeiten und Speicher bis zu 2133 MHz hochlegen können. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Daumen hoch, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.